warum wir Long waren und wie unsere Targets aussehen, das alles und noch viel mehr in diesem Video. Kleines Update zur aktuellen Long-Position. Ich blende mal kurz ein, was ich heute Mittag gepostet habe. Ja, das war unser Durchschnitts-Entry. Und ähm, das, was wir hier gesehen haben, ist das Ergebnis von der ganzen Sache. Wir sehen einen schönen Pump nach oben und jetzt kommen halt eben die Fragen, wo sind die Take Profits beziehungsweise wo sind die Targets? Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall in den Bereich, ich blende mal kurz die Monthly und die Weekly Level ein. Hier haben wir auf jeden Fall Confluence so zwischen 19.500 und 19.400 könnte ich mit einer Gegenbewegung rechnen und dann wäre mein Ziel erstmal die 20.000er Marke. Grund dafür, ich blende mal gerade wieder aus, was ihr hier an Levels gesehen habt. Äh, Grund dafür ist der Punkt, dass wir von dort aus hier eine schöne Bestätigung mit dem Diamond Pocket hätten. Ja? also egal wie das Ganze ausgeht, ich gehe davon aus, dass wir hier eine Reaktion sehen werden. Wir haben hier eine schöne Price Range. Die ist jetzt zwar nicht so lang, aber hier hat auf jeden Fall ein bisschen was stattgefunden und von dort aus gehe ich dann auch davon aus, dass wir hier unten nochmal in den Bereich hier reingehen. Wahrscheinlich auch bis zu unserem Durchschnittsentry. Von dort, diesem Durchschnittsentry, werden wir wahrscheinlich dann erstmal bis zum Daily-Level durchstarten und dann vielleicht hier das große Diamond Pocket füllen. Und dann wisst ihr, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass euch das Video so ein klein bisschen weitergeholfen hat. Ich werde die ersten Take Profits auf jeden Fall nehmen, wenn wir in dem Bereich hier um die 19.544 kommen. Äh, dann hier komplett im Diamond Pocket wahrscheinlich und dann hier oben nochmal, unten nochmal eine neue Long starten. Aber werde ich auch gleich nochmal in die Updates rein posten. Macht's gut, schönen Abend noch. Das war's von mir. Ciao.